Tada! Hier ist euer Master und heute lernt ihr, wie man R installiert mit RStudio, der Benutzeroberfläche dafür. Wenn ihr schon immer mal ausprobieren wolltet, ob R etwas für euch ist oder ob der Code im Internet auch wirklich läuft, dann seid ihr hier genau richtig. In diesem Video wird die Installation gezeigt, sodass ihr am Ende direkt direkt loslegen könnt und ein funktionierendes System auf eurem Rechner habt. Ja, legen wir gleich los. Ich starte meinen Browser und da R natürlich ein schlechter Suchbegriff ist, werden wir mal nach R-Project suchen, nämlich der Homepage. Ich klicke hier mal drauf und hier unter der Versionsnummer 4.1.0, die momentan aktuell ist, finde ich nur die Linux-Dateien. Deswegen klicke ich hier mal auf Download R und suche mir das entsprechende Land aus, in dem ich sitze. Und hier sehe ich schon die drei Betriebssysteme, für die er existiert. Linux, Apple und Windows. Ich klicke hier mal auf Windows. Und da wir an der Standardinstallation interessiert sind, klicke ich hier auf Base. So, hier komme ich auch schon zum Download und kann hier auf Download klicken und auf Datei speichern. Wenn ich noch an weiteren Informationen interessiert bin, kann ich hier darauf klicken. Hier sind ein paar Fragen noch, auf die ich klicken kann. Aber eigentlich sollte mit meinem Video alles geklärt sein. Das Ganze dauert ein bis zwei Minuten. Und wenn der Download abgeschlossen ist, dann kann ich den Ordner öffnen und klicke doppelt auf die Exit, bestätige die Sicherheitswarnung und klicke auf OK. So, ist offene Software, deswegen steht sie unter der GNU Public License, ich klicke auf Weiter. Der Speicherort ist so in Ordnung für mich, man sieht es ist ziemlich klein und klicke auf Weiter und ich möchte natürlich in diesem Ordner installieren, der bei mir schon existiert machen. Die 32-Bit-Files werde ich in aller Regel nicht brauchen und die Startoptionen möchte ich normalerweise auch noch nicht anpassen. So, das hier passt auch so. Das brauche ich nicht, weil wir ja R nicht direkt öffnen, sondern über die Benutzeroberfläche, nämlich RStudio. Und die Installation dauert auch wiederum ein bis zwei Minuten. So, der Assistent ist fertig. Ich brauche nur noch auf Fertigstellen klicken und dann taucht RStudio hier im Startmenü unter R auf oder direkt hier. Ich kann es natürlich auch hier suchen und dann wird es ebenfalls geöffnet und kann mir entsprechend eine Verknüpfung am Ort meiner Wahl erstellen. So, und hier sehen wir schon die Konsole und den Prompt. Das heißt, ich kann hier schon mal meine erste Rechenaufgabe einnehmen und nicht überraschend kann er rechnen. So, ganz kurze Einführung noch in die Benutzeroberfläche. Alles weitere dazu in einem weiteren Video von mir. Ich kann hier die Fenster verschieben. Ich kann mir auch hier mit einem Plus ein R-Skript öffnen, denn typischerweise würde ich hier meinen Code Schreiben bzw. aus dem Internet hineinkopieren als Anfänger und dieser Code wird dann hier unten ausgeführt. Das gute alte Hello World wird natürlich hier auch nicht ausgelassen, deswegen schreiben wir es einmal hier hin und drücken einmal hier auf Run und unser Hello World wird hier ausgeführt. Gut. Hier tauchen dann alle Datensätze auf, die man erzeugt. Hier unten kann man sich die Plots anzeigen, die Packages, die die Funktionalitäten bieten und schließlich ganz wichtig, die ganzen Hilfeseiten. Ich kann also hier nach einem bestimmten Begriff aus R suchen und finde hier Beispiele und die entsprechenden Verwendungsmöglichkeiten. Ja, das war's auch schon, kurz und knackig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr mit erarbeitet und mir Kommentare da lasst.